Ja, dies ist jetzt ein kleines Lernvideo zur Tastatur, wir sehen also, es handelt sich hier um eine deutsche Tastatur, das erkennen wir an Q, W, E, R, T und Z, das heißt also QUERZ, im Englischen würde hier statt dem Z ein Y stehen und das wäre getauscht mit dem Y, was wir in der deutschen Tastatur hier unten haben und im Englischen würde hier eben Queri, QUERTI stehen. Ja? Okay, was wir als erstes finden auf der Tastatur sind die zwei Windows-Button. Hiermit hat man tatsächlich die Möglichkeit, das Startmenü bei Windows auf dem Desktop zu starten. Ähnlich, als ob ihr in eurer Taskleiste ganz links auf den Startbutton geht. Gleich neben dem Windows-Symbol hat man hier das Steuerungssymbol. Das heißt wirklich auch Steuerung, kommt aus dem Englischen von Control, da steht CTRL. Und hier hattet ihr eben tatsächlich die Steuerung. Die Steuerungstaste braucht man, um manchmal bestimmte Programmsymbole auszuführen. Genauso wie die Alt-Taste, was für Alternative steht. Neben der Alternative-Taste habt ihr hier die Leertaste. Damit erzeugt ihr Leerzeichen. Ganz einfach, wenn ihr etwas schreibt, könnt ihr hiermit die Leerzeichen -Taste, das Leerzeichen erzeugen. AltGr steht für ALT-GROUND und wird euch die dritte Tastaturbelegung auf eurer Tastatur ermöglichen. So ist es zum Beispiel, wenn man ALT-GROUND und die Taste Q drückt, erhält man das Add-Zeichen. Drückt man ALT-GR und das E, kriegt man das Euro-Zeichen. Und genauso funktioniert das hier auch bei, dem Buch, bei der Zahl 2, da bekommt man das Quadratzeichen, bei der Zahl 3 das, das Kubikzeichen. Man bekommt bei 7 die geschweifte Klammer, bei 8 kriegt man die eckige Klammer, bei 9 die eckige Klammer zu, bei 0 die geschweifte Klammer zu und beim SZ den inversen Schrägstrich, in der Fachsprache auch inverser Backslash genannt, oder Backslash genannt. Ferner kriegt man bei dem Pluszeichen hier auch noch die Tilde oder bei dem kleiner und größer Zeichen kriegt man hier einen senkrechten Strich. Okay. So, hier nebenan hat man noch eine weitere Taste, manchmal, nicht immer, ja, und da wird einem solche kleinen Funktionen angezeigt, wie Kopieren und Einfügen, und man hat hier daneben eine weitere Steuerungstaste, die die gleiche Funktion hat, wie die Steuerungstaste hier auf der linken Seite. Das Pfeil nach oben Zeichen bedeutet Umschalttaste, im Englischen ist das die Shift-Taste. Ja, wenn man die Shift-Taste drückt, dann bekommt man eben die Großbuchstaben bzw. die obere Tastaturbelegung bei den Zahlen. Ja, also wenn man zum Beispiel das Ausrufungszeichen haben möchte, muss man die Shift-Taste gedrückt halten und auf die 1 klicken. Oder wenn man das Fragezeichen haben will, muss man auf die Shift-Taste drücken und auf das SZ klicken. Sonst bekommt man hier eben die Großbuchstaben angezeigt, wenn man die Shift-Taste drückt. Über der Shift- oder Umschalt-Taste ist die sogenannte Feststelltaste. Mit Hilfe dieser Feststelltaste kann man tatsächlich nur die o also Großbuchstaben schreiben, beziehungsweise der schreibt dann nur hier die obere Belegung der, Ta der Zahlen. Diese Feststelltaste ist immer dann vonnöten, wenn man nur wirklich mit Großbuchstaben schreiben möchte. Be aber die Gefahr, dass ihr bei Eingabe eines Passworts, wenn die Taste aktiviert ist, ein falsches Passwort eingeht. Deswegen benutzt man die eigentlich relativ selten. Ja. Bloß aus Versehen kommt gerade in dem Grundlagenkurs der ein oder andere immer da drauf und wundert sich, dass der nicht mehr die richtigen Buchstaben bzw. Zahlen eingibt. Über der Feststelltaste ist die sogenannte ähm, Tabulator-Taste. Die Tabulator-Taste ermöglicht euch, in Textbearbeitungsprogrammen oder auch in Excel an bestimmte Stellen zu springen. Ja, oder auch in manchen Formularen könnt ihr einfach durch Drücken der Tabulatortaste in das nächste Feld springen. In WordPad haben wir hier schon kennengelernt, dass man da an bestimmte Stellen im Text springen kann, die man sich vorher eingestellt hat. Über der Tabulator-Taste findet ihr die Grad-Anzeige. Also, wenn ihr zum Beispiel 3 Grad schreiben wollt, dann müsst ihr die Taste 3 und Shift und hier oben dieses Gradzeichen drücken. Und ähm, habt dann also auch hier die Möglichkeit, den Pfeil nach oben einzufügen. Die Escape-Taste dient dazu tatsächlich, um einen Vorgang zu unterbrechen. Ja, also, wenn ihr mal nicht weiterkommt, dann könnt ihr oft auf Escape drücken. Und dann wird der Vorgang tatsächlich unterbrochen. Weiterhin haben wir hier an dieser Stelle die sogenannten Funktionstasten. Wir haben alle schon die F1-Taste kennengelernt, die uns ermöglicht, auf dem Desktop die Windows-Hilfe anzuzeigen. Beziehungsweise, wenn wir in einer Applikation von Microsoft sind, wie zum Beispiel Word oder WordPad, dann können wir uns die Hilfe zu dem geöffneten Programm anzeigen lassen. Also wenn ich in WordPad bin und die Taste F1 drücke, habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit, oder ja, bekomme ich die Hilfe zu WordPad angezeigt. Manche Funktionstasten, wie die Funktionstaste F2 oder F12, wenn ihr die gedrückt haltet beim Start, dann habt ihr da die Möglichkeit von anderen Speichermedien auszustarten, zum Beispiel von einem USB-Stick oder von einer DVD. Das ist manchmal dann hilfreich, wenn ähm, euer Betriebssystem nicht mehr richtig läuft. Okay, auf der rechten Seite der Tastatur haben wir hier auch nochmal eine Umschalt- oder Hochstellt-Hochtaste oder Shift-Taste und darüber die sogenannte Eingabetaste. Ja, das ist die Enter- oder die Eingabetaste, mit deren Hilfe man bestimmte ähm, Operationen einfach ähm, beendet bzw. die Eingabe bestätigt. Also oft kriegt ihr ein Feld, wo ihr gesagt wird Möchten Sie jetzt irgendwas installieren und wenn ihr hier auf OK klickt, das ist nämlich die Eingabetaste, dann wird dieser Vorgang ähm, ausgeführt. Oder ihr habt zum Beispiel in WordPad einen Text geschrieben und möchtet eine neue Zeile oder einen neuen Absatz, besser gesagt, erzeugen, dann drückt ihr da drauf und dann erzeugt er einen neuen Absatz. Ja, diese Eingabetaste schließt sozusagen eine Bearbeitung ab. Über der Eingabetaste findet ihr hier oben die Zurücktaste. Ja, also hier könnt ihr in Wordpad zum Beispiel die letzte Eingabe rückgängig machen. Also den letzten Buchstaben rückgängig machen bei der Eingabe. Oder auch wenn ihr etwas markiert habt und ihr auf Zurück drückt, dann wird auch der ganze markierte Bereich entfernt. Was man aber besser macht, indem man hier diese kleine Taste Entfernen drückt. Ja, diese kleine Taste Entfernen übernimmt nämlich die gleiche Funktion. Ein markierter Bereich, ja, da muss man tatsächlich markieren, ein markierter Bereich wird durch die Taste Entfernen entfernt, während bei der Rückgängig-Taste die letzte Eingabe rückgängig gemacht wird, also zum Beispiel wenn ich jetzt das Wort T-Wort eingegeben habe und das T löschen möchte und der Cursor blinkt hinter T, dann kann ich hier an dieser Stelle einfach die Zurücktaste drücken. Bei Word werdet ihr auch noch die Einfüge-Taste vielleicht kennenlernen, das ist, damit aktiviert man nämlich diesen sogenannten Überschreibmodus. Ja, aber das brauchen wir hier an dieser Stelle noch nicht. Was ihr hier rechts daneben seht, sind hier sogenannte Sprungtasten. Also ihr könnt hier in Word zum Beispiel an die Position 1 springen oder ins Ende des Dokuments. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das Bild hoch und runter laufen zu lassen mit Bild nach oben und Bild nach unten. Schöne Möglichkeit auch, die es jetzt gibt, Windows das gedrückt halten und Druck macht euch einen sogenannten Bildschirm, also einen Screenshot. Dann könnt ihr hier tatsächlich den Bildschirm abfotografieren. Was ihr hier unten seht, sind die Pfeiltasten, mit denen man sich tatsächlich bewegen kann. Und da kann man nach oben, nach unten gehen, nach rechts oder links. Denkt dran, mit gedrückter Windows-Taste und Pfeil nach links oder Pfeil nach rechts habt ihr auch hier die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Also zwei Programme nebeneinander anzeigen zu lassen. Auf der rechten Seite findet ihr hier den numerischen Zahlenblock der numerische Zahlenblock, der erleichtert euch die Eingabe von Zahlen. Gerade in Excel ist das eine wirklich sehr leicht, also eine große Erleichterung. Und ihr habt hier auch schon die Voreinstellung für geteilt und also für die Division und die Multiplikation und habt hier unten auch eine zweite Enter-Taste. Wenn dieser Zahlenblock nicht funktionieren sollte, dann liegt es in der Regel daran, dass diese sogenannte num lock taste also wo hier steht bei euch Num, aus geschaltet ist. Also wenn euer Zahlenblock nicht aktiv ist, dann könnt ihr hier durch Einschalten der Num-Taste euren Zahlenblock aktivieren. So, das war es eigentlich so als Grundlagen für die Tastatur.